Man kann in Lime Survey eine Umfrage iterieren, so wie es hier angeboten wird. Damit ist allerdings etwas recht Spezielles gemeint. Und zwar ist damit gemeint, dass die Umfrage wiederholt wird, dass die Befragten also nochmal teilnehmen können und dabei aber ihre eigenen Antworten aus dem ersten Durchlauf sehen und überarbeiten können. Und ich zeige jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. So, damit dieses Iterieren klappt, also das Wiederholen der Umfrage, bei dem die Teilnehmenden ihre eigenen Antworten aus dem ersten Durchlauf sehen, sind drei Einstellungen Voraussetzungen. Die erste Einstellung ist die, dass man hier bei dem Punkt Umfrage Teilnehmer das Ganze auf eine geschlossene Umfrage umstellen muss. Das heißt, es ist dann eine Token-basierte Umfrage, bei der die Teilnehmenden nur teilnehmen können an der Umfrage, wenn sie eben einen Zugangsschlüssel, also einen Token für diese Umfrage haben. Wir gehen hier auf den geschlossenen Modus. Dann auch Weiter und dann kann man hier gucken, ob es schon Teilnehmende gibt. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Man muss also jetzt welche anlegen. Man hat da jetzt hier zwei Möglichkeiten. Die Eine Möglichkeit ist, dass man Teilnehmende hinzufügt, also dort die Namen einträgt und dann jeweils Zugangsschlüssel für die Befragten erzeugt. Oder man kann hier auch Dummy-Teilnehmer erzeugen. Damit werden dann einfach mal paar Leute angelegt, ohne dass man Namen eintragen muss und es werden für diese Leute dann Zugangsschlüssel erstellt. Voreinstellungen sind hier 100 Stück und das machen wir einfach mal, um starten zu können. Speichern und schließen. Jetzt haben wir also hier eine Teilnehmendenliste mit 100 Dummy-Teilnehmenden. Die erste Einstellung ist also jetzt korrekt. Wir haben also eine geschlossene Umfrage, die also token tokenbasiert ist, also mit Zugangsschlüsseln funktioniert. Das zweite ist, dass die sogenannte Antwortpersistenz eingeschaltet sein muss. Das heißt also, dass die Antworten erhalten bleiben von den Befragten. Und dafür gehen wir hier auf der linken Seite in die Teilnehmer Einstellungen Und dann sieht man hier, dass man die Antwortpersistenz, die normalerweise auf Aus steht, dann eben hier auf Einstellen kann. Und damit werden dann praktisch die Antworten der Befragten erhalten. Ich gehe hier auf Speichern. Und das dritte ist, wenn man jetzt die Umfrage gleich startet, dann muss man das Ganze so starten, dass es anonym ist. So, die Umfrage war jetzt gerade schon gestartet, deswegen habe ich die jetzt nochmal deaktiviert, um jetzt einmal zeigen zu können, wie man sie aktiviert. Und da werde ich jetzt eben gefragt, ob es anonymisierte Antworten sein sollen. Und um jetzt diese Iterierung machen zu können, lasse ich das hier auf Nein und gehe auf Speichern und Umfrage aktivieren. So, jetzt ist die Umfrage aktiviert, die Teilnehmenden können jetzt also teilnehmen und das wollen wir uns jetzt mal aus der Sicht einer Person anschauen. Das kann man am besten machen, indem man hier unten auf die Umfrage Teilnehmer geht und dann kann man sich ja die Teilnehmerliste anzeigen, indem man hier auf Zeige Teilnehmer geht. Dann hat man jetzt hier diese Liste mit diesen 100 Teilnehmenden und dann gibt es hier diese sehr praktische Funktion Umfrage mit diesem Teilnehmer starten. Das heißt, ich starte jetzt die Umfrage aus Sicht dieser Person, also mit dem Token, also dem Zugangsschlüssel von dieser Person. Und das war jetzt hier eine kleine Umfrage aus dem letzten Video, wo es einfach eine kleine Ranking-Frage gab. Die beantworte ich jetzt mal für diese Person und gehe dann auf Absenden. So, Die Antwort wurde jetzt abgesendet. Angenommen, das haben jetzt alle Befragten gemacht, dann haben wir jetzt also den ersten Befragungsdurchlauf erledigt und können uns mal die Antworten hier unter dem Punkt Antworten anschauen. Das ist jetzt hier diese Antwort von dieser einen Person, da haben Sie natürlich jetzt dann die ganze Liste. Und diese Antwort müssen Sie natürlich jetzt erstmal exportieren, um diesen ersten Befragungsdurchlauf dann zu beenden. Wenn man jetzt zwischendurch die Umfrage zeitlich beenden möchte, so dass niemand zwischendurch teilnehmen kann, kann man das natürlich auch machen. Dann geht man hier auf die Umfrage, geht dann hier auf diese Umfrage stoppen und wählt dann nicht das deaktivieren, sondern das zeitlich beenden. So, dann kann jetzt vorerst niemand mehr teilnehmen und ich kann mir jetzt hier die Antworten dann exportieren. Also klicke ich hier auf den Punkt Antworten und dann auf Export, Antworten exportieren und dann habe ich schon mal die Ergebnisse der ersten Befragungsrunde. Wenn ich dann die zweite Befragungsrunde starten möchte, dann muss ich eben jetzt diese Umfrage iterieren klicken. Das ist hier, wird hier oben rechts angeboten. Dann bekomme ich hier eine Meldung, sozusagen was jetzt da passiert. Und zwar werden hier nicht komplette Antworten von Teilnehmenden, für die es schon eine komplette Antwort gibt, gelöscht. Das ist erstmal nicht so relevant, wenn die Befragten nur einmal teilgenommen haben bisher. Und dann kommen die entscheidenden Punkte. Die kompletten Antworten werden auf Nicht-Komplett zurückgesetzt und alle Teilnehmer werden auf Nicht-Benutzt-Status zurückgesetzt. Das heißt also, dass es den Befragten ermöglicht wird, wieder an der Umfrage teilzunehmen. So, das klicken wir jetzt mal. Antworten und Teilnehmerstatus zurücksetzen und bestätigen das nochmal. Und jetzt wurde praktisch für alle Teilnehmenden es wieder ermöglicht, an der Umfrage teilzunehmen. Das funktioniert allerdings nur, wenn man dieses zeitliche Beenden der Umfrage auch wieder Beendet, also die Umfrage wieder öffnet. Dafür gehe ich hier wieder auf die Umfrage und dann sieht man hier, dass ja hier ein Ablaufdatum jetzt eingetragen ist. Und dieses Ablaufdatum, das lösche ich hier einmal raus, indem ich hier drauf gehe und dann auf Löschen und somit ist die Umfrage dann wieder geöffnet. Klicke ich hier auf Speichern. So, und um jetzt den zweiten Umfragedurchlauf zu simulieren, gehen wir wieder hier auf die Teilnehmendenliste Gehen hier wieder auf Zeige Teilnehmer und gehen wieder auf diese erste Person. Sagen also Umfrage mit diesem Teilnehmer starten. Und dann sehen wir jetzt, dass die Person in ihre eigene Umfrage reingeht und hier auch ihre Antwort sieht, die sie schon gegeben hat beim letzten Mal. Und durch dieses Umfrage-Iterieren hat man jetzt eben der Person die Möglichkeit gegeben, jetzt ihre Antwort zu sehen und dann zu verändern. Also bei diesem Ranking-Beispiel könnte die Person jetzt hier eben die Reihenfolge ändern und dann wieder auf Absenden gehen. Und dann hätte ich jetzt das wieder als neue Antwort für diese Person in der Antwortenliste gespeichert. Könnte also dann hier wieder auf die Antworten gehen und dann das Ganze für diese Person, für die ich das jetzt mal testweise eingegeben habe, dann hier über den Export-Button wieder als weitere Antwort dann exportieren. Und dann hat man eben zwei Umfragedurchläufe gemacht und hat dann die verschiedenen Antworten der Befragten. Soweit als kleine Einführung, wie das Umfrage-Iterieren funktioniert. Viel Erfolg bei der Anwendung!